Ja, hi und willkommen. Mein Name ist roll Rolpe und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Kingdom Hearts 3. Ja, endlich. Geil, was? Und ja, ähm, ich freue mich, wie ich mich noch nie so im Leben gefreut habe. Also 13 Jahre nachdem Kingdom Hearts 2 rauskam, sind vergangen. 13 Jahre, wir, ja, ich will jetzt nichts zu dem Plot sagen, aber äh, ja. Das Warten hat endlich ein Ende. Es kamen viele Spiele dazwischen, aber nach 13 Jahren kann ich endlich sagen, ich kann Kingdom Hearts 3 spielen und ich kann es bis heute immer noch nicht fassen. Ähm, wir schreiben den 26. Januar. Ähm, ich habe das Spiel mir vor Monaten schon vorbestellt und habe es heute im Briefkasten gehabt. Und jetzt kann ich jetzt... Ich habe es... In, den in der Hand. Ich habe die Deluxe Edition, wo auch ein äh, paar Sachen drin waren, irgendwie äh, so eine Pinnnagel, die man sich irgendwo dran helfen kann, oder äh, ein Artbook, war ich auch schon, wo ich schon reingeguckt habe. Normalerweise tue ich mich da ein bisschen zurückhalten, aber bei Kingdom Hearts musste ich halt mal reingucken. Und ja, da waren auch zum Glück keine Spoiler drin. Ne? Also da waren jetzt nichts. Okay, da waren, glaube ich, ein paar Gegner, die man im Spiel bekämpft, später wurden da gezeigt. Auf die habe ich jetzt nicht so geachtet, aber oder Schlüsselschwerter waren da auch, glaube ich, auch gebildet Aber das habe ich mir nicht so angeguckt. Sind keine Charaktere oder so vollkommen, von denen ich nicht weiß, ob die vorkommen oder nicht. Und ja, äh, Jojo war auch noch dabei, was glaube ich auch irgendwie was mit dem Plot zu tun hat. Aber davon weiß ich nicht wie. Ich habe mir alle Trailer angeguckt von Kingdom Hearts 3, aber ja. So genau geachtet auf das Gameplay oder all also das habe ich jetzt absichtlich nicht oder analysiert oder irgendwie sowas, weil ein bisschen Überraschung muss da noch drin sein. Und ja, ähm, wie gesagt, der 26.1. ist heute und Kingdom Hearts 3 kommt erst am 29. Januar raus. Was bedeutet, ich werde das Projekt natürlich erst äh, am Dienstag hochladen, also Dienstag, wo das Spiel rauskommt und ja... Das hält mich aber nicht davon ab, jetzt schon mal aufzunehmen, ne? Also, äh, ja. Ich weiß, das hält natürlich einige andere YouTuber nicht davon ab, trotzdem zwei, drei Tage vielleicht schon vorher Sachen von Kingdom Hearts 3 hochzuladen. Was auch ein Grund ist, warum ich das Spiel jetzt schon spielen will, weil ich weiß, ich, also ich verbringe eine Menge Zeit auf YouTube, also, ähm, ich werde wahrscheinlich nicht voran, ähm, darauf... Ich werde also auf jeden Fall gespoilert, nehme ich mal, wenn ich zu lange irgendwie auf YouTube hacke Und ja, deswegen will ich halt selber sehr schnell, sehr früh spielen, damit ich nicht irgendwie bei dem nächsten YouTuber, den ich abonniert habe, irgendwie sehe, ah, Kingdom Hearts 3, finaler Boss, und dann steht da der Name des finalen Bosses, weil sowas kann ich echt nicht leiden. Und ja, vor allem nicht vor allem beim äh, Spiel, dass ich, auf äh, das ich schon 13 Jahre warte und ich bin voll aufgeregt, ich kann es überhaupt nicht warten und ja. Ich werde das Spiel jetzt einfach starten. Und ja, man hat schon am Hintergrund gesehen, ich war vollkommen ready. Ich habe das gar nicht angesprochen, weil ich schon so ins Gespräch vertieft war. Also ja, es oh, wird so gut. Weiter als bis zum Titelbildschirm habe ich nicht gespielt. Ich wollte nur mal gucken, ob irgendwie ein Intro oder so kommt, bevor der Titelbildschirm kommt. Kommt anscheinend. Also ich habe da sofort weggedrückt und bin dann zum Titelbildschirm gegangen. Also äh, ja, damit ich das mit aufnehmen kann, meine Reaktion und also was und ja falls irgendwann mal ein Lied abgespielt wird, werde ich wahrscheinlich stumm schalten, weil Copyright und so. Da gehe ich lieber ein bisschen auf Vorsicht. Also falls es irgendwann Gameplay-mäßig still wird, dann wisst ihr, was los ist. Ne? Aber sonst gucken wir mal. So jetzt müsst ihr ne Speicherdaten. Die wurden auch angelegt, glaube ich, beim letzten Mal und jetzt müsst ihr den in Intro kommen. Ach ja und übrigens falls, ich weiß gar nicht, ob ihr das Intro überhaupt sehen werdet. Aber es kann auch sein, dass es geschnitten wird. Und so wie es aussieht, sehen wir so ein bisschen so einen Rückblick über die Kingdom Hearts-Serie. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich ein riesiger Kingdom Hearts-Fan bin und das Kingdom Hearts für mich wie der heilige Gral des Videospiels, des Videospielens ist. Also ja, ich bin, ich habe mich noch nie im Leben so sehr gefreut, ein Spiel zu spielen. Also auch wenn ich, wenn man da von meiner Tonlage nicht erkennt, weil ich so ein, eine trockene Stimme habe oder so, aber ich bin, oh, wir haben Schwitzen, ich bin nervös, ich, ach, oh, glaubt ihr einfach nicht. Und ja, ich nehme an, diese Szene kann man ja drin lassen, ne? Also... Wenn nicht wenn ich gleich im Titelbildschirm bin, dann wisst ihr, da, was los ist. Dann habe ich halt rausgeschnitten. Also... Ja. Wie gesagt, man sieht hier jetzt, was in der Kingdom Hearts-Serie passiert ist. Vorhin wurde Kingdom Hearts Birth by Sleep gezeigt. Was zehn Jahre vor Kingdom Hearts spielte. Jetzt sieht man die Events von Kingdom Hearts 1. Jetzt müsste Kingdom Hearts Chain of Memories kommen. Die beiden, die da Schach spielen, sind Meister, also nicht Meister zu dem Zeitpunkt, aber sehr nord und Eracus. Zwei wichtige Charaktere, die hoffentlich auch, also einer wird auf jeden Fall vorkommen, aber ich weiß nicht, wie das Spiel alles irgendwie handhaben wird. Also, ob alles so im Spiel erklärt wird oder ob es so wie ein Kingdom Hearts Dream Drop Distance ist, dass man einfach nur so ein so Chroniken nachlesen kann oder so. Also Kingdom Hearts 358 durch zwei Tage. Kingdom Hearts 2 und dieses Schachspiel soll ja. Mehr oder weniger und was in Kingdom Hearts 3 passieren wird oder was passiert ist in Kingdom Hearts, also, so habe ich so gehört jedenfalls. das darf das Also gut, ich werde jetzt einfach so in dieses Projekt hier reingehen. Äh, Recorded oder coded. Das ist das einzige Spiel, was ich nicht gespielt habe von Kingdom Hearts von dem was ich weiß ist das es eigentlich nur wieder Kingdom marz 1 ist mehr oder weniger ja, ich will gar nicht auf die schachfiguren achten also ich will gar nicht wissen was passiert dream Distance. distanz also wie gesagt ich werde jetzt einfach so reden als wüsste jeder bescheid über das spiel also ich werde jetzt hier mit informationen und so mich werfen so im sinne von hat jeder weiß von was ich hier rede und ja äh, ich hoffe ihr seid damit das ist für euch okay ja, und hier sehen wir ähm, 0.2 bei sleep Ich trotzdem auf die Schachfiguren und ja, King Nummer 3 das war mehr oder weniger eine Vorschau, auf das was kommen wird, und ein Rückblick, also ja, ja, und da ist er. die Legende, eine Quatsch. Donald sieht man doch irgendwo. Ja, weiter als bis hier habe ich nicht gespielt also ab jetzt sei es komplett blind blind blind bedeutet weil ich an ja dem titel gepackt habe ich habe das spiel noch nie gespielt offensichtlich und ja ähm, gut dann gehen wir mal auf konfiguration erst einmal weil <lacht> ich weiß es ist es geht ein bisschen langsam voran in diesem Let's Play. Ich weiß aber noch nicht, wie lange die Parts sein werden oder überhaupt Standardmodus. Okay. Also ja, falls ihr irgendwie hier sofort jemanden sehen wollt, ja, hier Gameplay und also was, dann ne, bei mir geht es ein bisschen lahmarschiger hier. Ganz normal abgespielt, okay. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, also mach mal einfach. So, reicht. Kann ich mit dem Spiel nur ändern, ne? Gut, neues Spiel. So, es gibt keinen kritischen modus Das heißt, meine Wahl, was ich, was für ein Schwierigkeitsmodus ich spielen werde, wurde hier sofort abgenommen. Ich werde Profi spielen, so wie jedes andere Kingdom Hearts auf diesem Let's Play. Übrigens, ich habe jedes Kingdom Hearts auf diesem Kanal Let's Play, also. Äh, falls ihr irgendwie das auch sehen wollt dann guckt euch auf meinen kanal um ähm so zehn minuten haben wir jetzt geredet und haben noch nicht das spiel gespielt tut mir sehr leid aber so läuft das hier auf den kanal und ich will das spiel auf profi beginnen äh, ausreichend hell erscheint ich nehme an das reicht schon ne? in der regel bis das bild oben ausreichend hell erscheint bild oben also das Bild, was ich jetzt sehe, hat, egal. Ich bin dann später auch in, ja. so, jetzt fangen wir an. Jetzt müsste vielleicht ein Intro kommen und das werde ich wahrscheinlich stumpf schalten, weil Songs sind kopiergeschützt. Nehme ich Nämlich man. Mein Freund ist ein Starke. Alpha ein, einer für alle. Hier haben wir einige Hauptcharaktere. Ich habe ja schon gedacht, dass irgendwie ein Ladebildschirm kommt, weil es ist ja ein bisschen Open World mäßig. Ne? Das ist genau wie in Final Fantasy 15 eigentlich. Okay. Ich halte meine Maus bereit, falls ein Song abgespielt wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Intro drin lasse wegen Pierschutz, aber das seht ihr ja dann am Ende. Also, sobald jemand anfängt zu singen, stille Nur mit der ist, okay? Okay. Hier sehen wir eine Welt, die wir noch nicht kennen, die aber schon in Trailern gezeigt wurde ist. Und es sieht aus wie der Raum. Ja. Mark Hamill. Spricht da Erekus? Long ja, ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making so you know the lost masters who They're the ones who started the Keyblade war es auch einer der ersten trailer die man gesehen hat von kingdom ich, ich mich davon. irre? Where did you hear about that? Meine PS meine PS4 ist so, ist so laut gerade. Ist genauso aufgeregt wie ich. keyblade master you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Uh -huh. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. <laughs> Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps. But unlike darkness, there is more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Er hat noch nicht goldene Augen. Wieder waren ja auch, dass es von diesem Schachbrett irgendwie. Merchandise gibt. Kann <lacht> ich verstehen? Aber jetzt müsste aber ein Song kommen, oder? Kingdom Hearts drei. <musik> okay, schön. Ton ist wieder an, übrigens, also ja. Sagt mir nicht, ich muss wieder eine Waffe wählen. Ja, wir befinden uns in. Oh, guckt euch mal an, wie die Säule aussieht. Es gilt, sieben Herzen zu retten. Ja, leicht um zu gehen und stark um zu laufen. Die kann man mit erdrücken und kann man zu so zentrieren oh, ich spiele endlich Kingdom Hearts 3 oh. ihr habt keine ahnung wie geil das gerade ist Wenn ein größeres Situationskommando über den Kommando-Liste erscheint, kannst du durch drücken eine besondere Aktion auswählen. Da ist zum Beispiel, was ich nicht wusste. Situationskommandos sind wieder da. Das heißt, die Kämpfe werden awesome untersuchen. Außer das heißt, wird nur außerhalb der Kämpfe sein, also. Ja. Ich glaube, die Macher sind sich irgendwie bewusst, dass viele Leute nicht viel von Kingdom Hearts wissen oder nicht so gut durchblicken. Und deswegen tun sie jetzt alle Informationen hier direkt zeigen. Wonach strebst du? Ist oh, wieder die Frage aus dem ersten Teil. Warte mal, warte mal, warte mal mal. Wonach strebst du? Nach die Nummer eins zu sein? Äh seltene Dinge zu sehen oder Freundschaft, ne? Oh, Idle Animations, so ja. Weisheit, okay, doch nicht Vitalität, Balance, keine Kraft. <lacht> äh, ich bin immer mit den Schwertern gegangen in Kingdom Hearts, also was steht hier für Angriffskraft? Also ich nehme mal an Vitalität. Balance, weil ich mit Balance vitalität einer Wurst Körper, der nicht allen Gefahren trotzen lässt, ist dies, wonach du strebst. Nee. Weiß sein, ein scharfer geist ist er sich in jeder Situation Dinge klar sehen lässt. Sie ist, wonach du strebst, kann ich überhaupt ich kann rollen. Jawohl, ich kann sogar Dings machen. Auch oh, geil. Balance, ein Körper und Geist, die ebenwürdig sind und das gleiche Potenzial haben. Das ist ehrlich gesagt schwierig gerade. <lacht> Was nehme ich denn? Ähm, Vitalität ist halt robuster Körper, also nehme ich mal an Abwehr. Ich glaube, ich würde Balance wählen, weil ich keine Ahnung habe Ich habe keine Ahnung, deswegen brauche ich Balance. Also, <lacht> komm. Körper und Geist, die ebenwürdig sind und das gleiche Potenzial haben dies wonach du strebst, ich denke schon. Außerdem sind Donald und Goofy drauf Also ja. Das heißt für mich Freundschaft, Freundschaft, Freundschaft ist Magie. Also komm. War bestimmt richtig, ne? War noch eine Wahl. Also, was ich weiß, ist, dass die Wahlen am Anfang bestimmen, was für Abilities man lernt, welche Reihenfolge und wie die Werte leveln. Ich war mir da noch nie so sicher. Ich habe da noch nie nachgeguckt. Also, ja, ich weiß es nicht genau, aber und ich weiß natürlich nicht, wie es hier in Kingdom Hearts 3 funktioniert. Aber gucken wir mal, den Wächter wählen die Macht des Wächters, Güte und Hilfsbereitschaft. Sie, sie macht die du suchst nee. den krieger ja die macht des kriegers unbeugsamer mut sie sie macht die, du suchst. Ja, krieger den magier wählen die macht des magiers innere stärke aber wenn es genauso wie in Kingdom mal 1 und 2 ist dann nehme ich mal an egal was man wählt am ende hat man immer die gleichen werte oder so aber ich weiß ja nicht, wie sind in Kingdom Hearts 3 ist. Also, das ist das, werde ich jetzt. Da wird jetzt meine Frage für jeden Part sein, nehme ich mal an. Aber ja, Krieger, die Macht des Kriegers hätte ich gerne. Weil ich stehe voll auf Sachen kaputt hauen und so. ich die Mitte beim letzten Mal mitnehmen sollen, aber was soll's. Ich will Balance und ein Krieger sein. Ist das wer du bist? Ja. krieger der nach balance sucht ich brauche keine weisheit ich bin ich bin so ich bin sehr weit entfernt vom weisheit oh gerade sind die gleichen animationen wie in Kingdom Hearts 1 im intro Ja, ich weiß, wie die aussehen auswendig. das sind die gleichen Animationen. Jetzt versucht er zu schwimmen und wird weggespült. Ich höre die Musik kaum, ich muss mal lauter mal. Ich denke mal an Dive in Your Heart, spielt gerade im Hintergrund. Ja, ich weiß auch die Namen von einigen Songs. Hallöchen. Kampfgrundlagen. Drücke X, werden Angriff ausgewählt. um eine attack wird so Schüsselschwert auszuführen Wenn du dabei einen Treffer hast, kannst du die Taste weiter mal drücken. Blocken kann ich auch schon. Okay, stehen Und zwar so ich blocken Okay. Gegner anvisieren. Wenn du dich Gegner annäherst nimmt so automatisch den nächstgelegenen Gegner grundlegende Kampfsteuerung absolvieren. Mhm. Mach mal einfach mal. lagen Ich will nichts verpassen, also greif ja, für den Gegner an. auf ja, den Gegner ausgerichtet ja. Komm her. Aua. kommt mal Kommt er. ist umgefallen. Will ich mich verarschen? Komm her. Was war nicht ich, mache ich? Aber was soll's? Na. Oh, danke. Gut gemacht. Nee, komm oh. Ja. Ich kann vier Kommos machen. Normalerweise waren halt immer drei. Gegner: belohnung grün LP, äh, blau MP, Taler und Items. Tutorial abgeschlossen. teil hey, guck mal wer das ist den typen dem wir vier fünf mal in Kingdoms, out 1 besiegt haben Oh, ich bin betäubt so, jetzt hat er mehr was vom wasser Also der Herzlose beschwören, ne? Ich habe damit mit dem Ding noch nicht raus hier mit denen. Wie schnell die Angriffe sind? Was? schießt er die Bälle auf mich? Okay. Erste Bossen, er hat schon zwei Balken. So, guck mal her. Ich kann nicht mal auf seinen, seinen Arm laufen. Ja, so, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will nicht meinen allerersten Kampf hier direkt vermasseln. Wir wissen ja, wie jetzt in Tel gelaufen ist. Wo ich mein Tutorial Kampf mehr oder weniger hier vermasselt habe. So, sein seinen Kopf eigentlich anvisieren. nach R2 brauche ich das die ganze Zeit. L2. Dann mal erreiche ich den von hier aus. Nee. Wir sind auf jeden Fall sehr viel langsamer so am Fallen und also was. Oh der trifft mich natürlich noch. Erste was macht mir schon zu schaffen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Soll sie andere sehen. Oh. So, jetzt kommt. Auf den Kopf. Ich bin schon lächerlich. Lass okay. du hast mal ein paar Herz stören möchte wieder hoch ein kann man also das gefühl gegen dingen werden wir noch ein paar mal kämpfen in diesem spiel oder ja, jetzt aber ich habe mich schon wieder getroffen boom feuer und wasser okay so weitere führung Bring mir bei wie man kämpft so wiederhole ich jetzt den Kampf oder was? Oder Kampfgrundlagen? Nein, okay. <lacht> okay. Äh, kann ich wenden? <lacht> oh, nein. Okay, dann werde ich auf jeden Fall rausschneiden. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie kommt noch mehr oder irgendwie sowas. Also so weiß ich nicht. Was ist ja da. Toll abgeschossen. Jetzt sagt mir nicht, ich muss noch mal gegen den Einkrüpfen. Äh, nein, alles gut. Wenn dir mal etwas im Spiel nicht klar sein, kannst du im Titelspiel den Tutorial jetzt aufrufen. So. In order to defeat say Zanaut, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber, we have discussed this before, Zora. Mm. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake However the darkness nearly took control of you and your grasp of your new abilities leaves much to be desired Furthermore they almost nearly made you his Also die Legende versus stripped you of the andere Legende you had gained by I suspect you already noticed this. That's the erklärung dafür that wir auf Level 1 sind, oder what? First, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero, to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. <lacht> got it. Hm. Mm. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I <lacht> put Sora in your hands. nicht. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go. On us. Okay, also wir müssen nicht wieder ein, ein oder zwei Stunden langes Tutorial spielen, wie in Kingdom Hearts 1 und 2. Oh, da war so was von. Right? Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? That Which that way? Way? <laughs> Which way? Um dead hey, serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. <sighs> Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Hmm. Sorry, I got nothing. What did you expect? Man, you're hard. Weißt was nicht? <lacht> huh? What's that? Master Yen said always said that right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? May your heart be the guiding key, oder? Hat er jetzt gesagt. May my heart be my guiding key. <lacht> das mehr oder weniger das irgendwie die Macht mit uns sein. Was irgendwie seid weil er nicht. Ich weiß gar nicht in welchem Spiel wo dieser Satz eingeführt aber es war kurz, ne? Right. Yeah. Kein zwei Stunden Tutorial. Wir gehen sofort in die Disney Welten. Kingdom Hearts 2.9. <lacht> Was? Also nicht drei. <lacht> Ein neues Abenteuer. Ich habe wohl wirklich noch nichts gemacht, aber okay. Danke. Nehme ich. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts using Terra, Cloud, and oran to advance his plans for conquest had failed the hour is not yet right but now the planets were aligned and nothing could possibly go wrong a wave of darkness slants down from their celestial rank and one by one hades freed the titans from their prison some of them okay, so many kennen wir schon already fast best before With both the titans and his longing for vengeance against sus reinvigorated hades begann his attack on olympus ah. ich habe ich habe glaube ich noch nie einen schönen ort gesehen meinen ganzen leben nicht himmel mehr wohin herzen gehen hat irgendwie dings Twitter oder so ein Kingdom Hearts Style. soll hat Hashtag sein, Himmel mehr, in Herzen gehen. Ja, wir sind schon da, glaube ich. Sieht nicht aus, wie das Kolosseum. Ja, wir sind ja immer noch Junior nope. looks like we missed the Colosseum. Mm. <laughs> Was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up to yeah. Up is the usual direction. Well, Never hurts to have your head in the clouds. <lacht> ja ne. Kommen wir auf Final Fantasy Charakter in diesem Spiel vor. Davon hat man irgendwie hey, noch nichts gesehen. Noch keinen einzigen. Also. Laufen den Berg hoch. Gibt es irgendwo einen Speicherpunkt? Weil ich würde dann doch hier gern. Ich mal gerne so einen Schnitt machen, weil es wird schon ein bisschen lang. Ja. Hi. Ah, endlich und da sind herzlose, du wirst, was das bedeutet. Müssen wir in deines abendhaus eine Reihe unterschiedliche Magie erlernen, um sie zu benutzen? Wähle Steuerkreuz Kommando Menü Magie aus, trifft eine Auswahl in der Liste und entscheidend und drücke X. das von Magie verbraucht die energie deiner mp leiste wenn die leiste aufgebaut ist lädt sie sich automatisch nach und nach wieder auf ganzes wegen von magie beschleunigen in den du in einstellungsmenü einzelne zauber kurzbefehle zuweist ich hätte vielleicht mal das aufrufen sollen aber okay ich kann schießen wasser ich sehe schon bekannte items hey, euch gegner kenne ich übrigens nicht ihr seid neu so, donald lebst du noch ich frag nur weil er so eine sache die passiert halt in diesen spielen donald verrückt donald kann schon donner haben hätte ich gerade angefangen abwehr gestiegen ja, gut. War gut gemacht Donald <lacht> Was haben gefunden? Einsetzen und ausrüsten. So, cool. Was haben wir alles? Wir haben so Wir können mehrere Waffen ausrüsten anscheinend. charme Also Waffen haben wir auch wieder. Abilities, cool. So, ich hätte. Wie kann ich denen die Items abnehmen? Ich weiß doch genau, wie das läuft. Da er hat schon ein benutzt, außer er hatte nur zwei. Regel Nummer eins: Nehmt immer den, den anderen Charakteren die Items ab, weil die ballern die so schnell weg. Da könnt ihr ja gar nicht gucken. So, wir haben schon eine Menge Sachen. Null Erfahrungspunkte. Das wäre gut, wenn ich offscreen irgendwie trainieren will. Halte also durch das Besiegen von Gegnern keine EP mehr. wenn wir okay wird dann einmal erstmal reingucken wo stehen denn die maximalen ap der kostet ein ap ach da rechts okay items haben wir schmiedematerial genau einstellungen Magie, wasser feuer ich würde mal gerne hier feuer und wasser bis ich irgendwann mal Oh, ich kann mehrere sets geil äh, konfirmation Wir haben vom lagen Okay. weiter geht's marco wenn du mit äh, bewegst, klettert so automatisch kleinere kanten und springt über und nehmen stellen müssen solche sprünge ich selbst ausfüllen du bist einer sagt kannst gelandet nicht verzagen so kann wände hochlaufen die leichter hält sind sie dich gut um solche stellen ausmachen okay ich meine das hat er auch in anderen spielen schon gemacht in kämpfen also warum nicht auch hier im menü ne? so ich will erst mal da auch sieht nicht so hoch aus also Zeus, die nee, sind jetzt so west. Dieser alte Knacker. Okay, vielleicht will ich doch erstmal mal da auch. Sieht irgendwie. Aber ich kann das schon links. Oh, cool. Also, sind die, sind die beiden auch? Ne. die würden Schatzruhe. Ich dachte, die würden mir hinterher rennen. Hätte ich gerne gesehen, irgendwie. Okay, ich will natürlich versuchen ins Feuer zu springen. heißt ist so Open World, das ist irgendwie so ungewohnt. Ich bin immer so kleinere Gebiete, oh Gott, gewöhnt. Hat er das gesehen? der ich auf HP, ne? Sieht aus wie HP. Da, Wo ist Jimmy eigentlich? Ist Jimmy eigentlich noch mit uns? Hm. Vielleicht werde ich auch zwischendurch irgendwie einen Schnitt machen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich tue erst meine Stunde aufnehmen und dann sehen wir mal. Mein Internet ist weg, merke ich gerade. Warum? Die drei sind so hoffnungslos, ne? Ich liebe diese 3-3, aber sind solche Idioten. <lacht> Olymp. Wir sind auf dem Olymp. Und da kommt irgendwas drunter geschossen. Äh. Oh, okay. oh. I know I dotted my eyes, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that yutz's name? <laughs> really? Hades? <sighs> It's just you, Maybe. It's just us? Even for you that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that? Don't! Ah, uh, you know, what, never mind. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of oh, course he is. <coughs> oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. Der ganze Kosmos ist basically für mich, me zu you know, Hades. Er Poor Hades... er thinks he can actually pull it off this time. Gott? mir dein Kraft! Alright. ihr müsst mal auf donald achten in jeder katze das mache ich jetzt immer wenn ich of mal 1 und 2 spiele. Das ist so geil er macht so der macht so bescheuerte sachen ja, super Das ist ein Sailing. Sagen wir nicht, wir müssen den ganzen Berg wieder hochklettern. Sailing right to where I left. Ah, no biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coo thing. Huh? Really? Are you kidding? Jesus, Louise. Seriously. When it rains, it pours. Okay. Who's the new pest? Hey you old Ja, die tun man auch mal. Bedrohungen. Ah, Stimmt. Okay, Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo, <laughs> exits that away. way hey, it was great seeing ya, Happy Trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Hmm. Hmm. What? Box, Black Box, Black Box. Hmm. Wait. Don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Ja, das ist ja so ein großes Mysterium, ne? Diese schwarze Kiste oder Truhe, die man den Dings gesehen hat hier in Bo. Chi, äh, mein Gott. Diesen Film. Und ja, was da drin ist, fragt sich ja das gesamte Internet. Oh, ist das ähm, oh. Themen, themen oder irgendwie so diese Stadt? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm. Was so Yeah, I guess this counts. <laughs> me down. Hm? Just a second. what? <laughs> you guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. <laughs> like the catch. Yeah, thanks, Herc. Ja, Don't I? <laughs> What's going on? <sighs> Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the h stir on the way here. <coughs> He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, Whatever he's planning, I'll send him running back across the sticks. That's our Herc. Okay, ach, guck mal, was wir da haben: Speicherpunkte, die leuchtenden Stellen auf dem Boden sind Speicherpunkte. Du kannst eine lp realien kannst du später Menü öffnen: Spielfortschritt, Speichern, Mogel, den Läden, Lädchen wollte ich jetzt sagen. So, gucken wir mal rein. Und Herkules ist in unserer Truppe. Cool. Themen, sagt ich doch. mal hier vorbeischauen erstmal. So, wir können noch nichts kaufen, weil wir voll arm sind. 91 Taler schmieden wenn du in bist, vergiss dich in der Schmiede vorbeizuschauen, wo du auf den Reisen eingesammelte Schmiedematerialien dazu nutzen kannst, neue Items herzustellen. Wenn der Schmiede einen Besuch übergibst du morgens automatisch alle eingesammelten Spielmaterialien. Aber ich von dem Alter, haben sie auch bestimmte Belohnungen für dich bereit. Hier wurde, gibt dir das Item, ETA. Ja, ich kann noch nicht viel. Fertigkeitsring plus. irgendwie für und das AP maximal ein wenig. Feuerblitz und Eisdruck, okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich speichere hier, ne? Okay. Dann speichern wir mal hier und sagen, ich mache dann auch einen Schnitt, ich werde äh, Schnipp, einen Schnitt und werde diesen Part in zwei Parts einteilen und ja, in der nächsten Folge sehen wir dann weiter, wie es hier geht. In Kingdom Hearts 3, ich bin sowas von gespannt. Ja, danke schon fürs Zuschauen, bitte hinterlasst ein Like, ein Abo ein Kommentar, das würde ich euch, das würde mich sehr freuen und ja. Ciao.